Die morgige Regierungserklärung der Bundeskanzlerin ist der Startschuss jetzt in die praktische Regierungsarbeit. Die Bundeskanzlerin wird da ankündigen, was die Schwerpunkte in der Koalition sind. Und in der nachfolgenden Debatte, die ja dann zweieinhalb Tage dauert, werden die Ressortminister ihre ähm, ähm, Vorhaben konkretisieren und wir in der äh, Bundestagsfraktion werden auch erklären, was wir nun als erstes erwarten, was umgesetzt werden soll. Äh, ganz klar ist äh, die erste große äh, Maßnahme wird der Bundeshaushalt 2018 sein, der wird ähm, ähm, gleich Anfang Mai im Bundeskabinett äh, verabschiedet und wird dann ähm, äh, in einer konzentrierten Arbeit äh, vor der äh, Sommerpause in zweiter und dritter Lesung im Deutschen Bundestag beschlossen, weil er ist die Grundlage für eine ganze Reihe von äh, Programmen und Vorhaben, die wir umsetzen wollen. Dann ist es der Wunsch der Bundestagsfraktion von CDU und CSU, dass wir sofort mit dem Baukindergeld starten. Wir haben eine Fülle von Anfragen junger Familien, die jetzt Bauanträge gestellt haben, schon im Frühjahr, und die jetzt ihr Bauvorhaben verwirklichen wollen, wann das kommt, ob sie noch dabei sind oder ab wann das gilt. Das heißt also, dieses Thema Baukindergeld muss ganz schnell vorangebracht werden. Wir wollen dann auch, dass wir bei der Pflege eine klare Botschaft setzen können, dass auch die Pflege notwendigen Gesetze vorangebracht werden. Und dann haben wir natürlich noch das wichtige Gesetz Familiennachzug bei subsidiär Geschützten, den wir ja zusammen mit dem Koalitionspartner weiter ausgesetzt haben, aber wo jetzt nun eine endgültige gesetzliche Regelung kommen muss, die auch bis Ende Juni in Kraft gesetzt sein muss, so ist es im Koalitionsvertrag vereinbart. Das sind nun mal eine kleine Auswahl. Es wird sicher bis in die letzte Sitzungswoche hinein im Juli eine ganze Reihe von zweiten und dritten Lesungen geben. Das heißt, es wird jetzt richtige, konzentrierte Arbeit notwendig sein. Ich kann das nur so formulieren. Wir haben ein halbes Jahr verloren. Davon muss nun viel wieder reingeholt werden. Ein Thema, das ähm, mich persönlich, aber auch uns in der Fraktion sehr beschäftigt, ist äh, die Situation in Afrin, in ähm, äh, Syrien. Und ähm, wenn ich dort lese, wenn ich lese auch von Augenzeugen, Ärzten, die dort arbeiten, was da im Augenblick in dieser Stadt passiert, ist man entsetzt, äh, dass äh, die äh, Türkei äh, ihre... Äh, Truppen, äh, islamistische Truppen äh, dort äh, durch die Stadt marodieren lässt, dass dort äh, Plünderungen äh, äh, schlimmsten Ausmaßes stattfinden äh, und dass äh, gesagt wird, das sei ein klarer Verstoß gegen äh, die Menschenrechte, ein Vorwurf an ein NATO-Mitglied, das wirklich ein Vorwurf, der wirklich hart ist. Und das erwarten wir nun von der Regierung, dass äh, das äh, mal genauer angeschaut wird und im NATO-Rat muss darüber gesprochen werden. Es geht auf gar keinen Fall, dass so etwas passiert und dann besteht noch die Gefahr, dass türkische, also unter der Türkei, dienende Truppen und Amerikaner aneinander geraten könnten. Was das für die NATO bedeutet, ist natürlich schon nicht einfach hinnehmbar. Auf der anderen Seite wissen wir auch um die Sensibilität des Themas, wir haben kein Interesse daran, dass die Türkei ähm, sich von der NATO verabschiedet. Das wäre nur ein sicherer Sieg für Putin, der sich der Sache bemächtigen würde. Aber in dieser Situation müssen wir schon mit der Türkei reden. Menschenrechtsverletzungen sind nicht hinnehmbar.